als auch Vorschläge von anderen Kinder- und Jugendzeiten angezeigt. Helles Köpfchen wird von Cosmos Media UG betrieben und ermöglicht einen einfachen Einstieg ins Internet. Die Startseite von Helles Köpfchen zeigt uns viele Vorschläge und Beiträge an. Wir können aber auch entweder nach diversen Themen wie Wissen Reportage oder Spiel und Spaß browsen oder konkret nach Begriffen suchen. Um eine Suche durchführen zu können, müssen wir zuerst die passenden Suchbegriffe in die Suchleiste eingeben. Mit Klick auf Suchen oder der Enter-Taste können wir eine Suche starten. Die Suchergebnisse werden mit einem Textauszug aufgelistet. Und über die Randleiste können wir jederzeit an verschiedenen Rätseln teilnehmen. Nun ist es aber Zeit, es einmal selbst auszuprobieren. Einfach aufs Logo klicken und schon kommt man zur Suchmaschine.